Rudraksh, also ein Samen, dieser Baum wächst hauptsächlich in bestimmter Höhe, irgendwo zwischen 6.500 und 12.000 Fuß Höhe ist es, wo Rudraksh wächst, in der Himalaya-Region. Und es hat sehr einzigartige Schwingungen. Wenn man einen Rudraksh über etwas hält, das von Natur aus positiv ist, wird es natürlich im Uhrzeigersinn kreisen. Wenn man es über etwas Negatives hält, wird es gegen den Uhrzeigersinn gehen. Wenn man es über etwas Neutrales hält, wird es wie ein Pendel schwingen. Ich will euch zeigen, was es tut, okay? Das ist nur ein Papier, okay? Ihr wisst über dieses Rudraksh im Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn gehen, so etwas? Okay. Ihr müsst mir sagen, in welche Richtung es geht. In welche Richtung ist es? Das? das geht im Uhrzeigersinn, richtig? Jetzt eben. Ich habe keinen Energietransfer oder so etwas gemacht. Ich habe es nur zerknittert, okay? Hab's nur zerknittert. Seht euch nur an. Was ist das? Also, ich weiß nicht, ob sie es euch gesagt haben. Ich bin sicher, eure Eltern müssen es euch gesagt haben. Eure Kleidung sollte ordentlich gefaltet und aufbewahrt werden. Eure Bettwäsche sollte ordentlich gefaltet und aufbewahrt werden. Das ist der Unterschied, den es in eurem Leben macht. In diesem Land wurde uns immer gesagt, nachdem du morgens aufgewacht bist, wenn du deine Bettwäsche nicht zusammenfaltest, dann werden Teufel kommen und darauf tanzen, Dämonen werden kommen und darauf tanzen. Und dann, wenn du am nächsten Tag schlafen gehst, in dieser Art von Wäsche wird es dein Leben beeinflussen. Und das ist nur ein Ausdruck, eine Redewendung, und es ist wahr. Was wir als einen Teufel oder Dämonen bezeichnen, ist eine negative Form von Leben. Was wir als göttlich bezeichnen, ist eine positive Form von Leben. Das, was euch erhält, was euch bereichert, ist göttlich. Das, was euch auf negative Weise beeinflusst, ist ein Dämon. So, eben dieses Papier, wenn ihr es einfach zerknittert und so lasst, zieht es die negative Form von Energie an. Wenn ihr es ordentlich gefaltet aufbewahrt, wird es positiv. Das ist der Grund, warum von allem zu allem, wie das Haus sein sollte, wo man was platzieren sollte. Ich weiß nicht, heutzutage verschwindet das alles, wir richten uns nach moderne Ästhetik. Sonst, wenn meine Großmutter hier wäre, alles, wo, was sein sollte, alles sollte auf eine bestimmte Weise sein. Im Haus, wenn ihr wahrscheinlich geht, wenn eure Mutter von einem traditionellen Hintergrund kommt, in die Küche, wenn ihr geht, werden Salz und Tamarinde immer zusammen aufbewahrt, nie getrennt. Wisst ihr das? Ist es so? Noch beibehalten? Ja. Weil all dieses Bewusstsein leider nur Tradition wurde. Es ist schön, dass es eine Tradition wurde, aber ohne den Menschen das nötige Verständnis zu geben, warum es so ist, einfach tue das, tue das. Nach einiger Zeit kommt jemand und sagt, warum soll ich es tun? Ich werde Tamarinde auf meinem Kopf aufbewahren, Salz woanders. So funktioniert das nicht. All diese Gegenstände haben etwas damit zu tun, wie man lebt, alles, wie es aufbewahrt werden soll. Also die ganze Wissenschaft des Verstehens, wie dieser Mensch in seiner maximalen Schwingung funktionieren kann, selbst ein einfacher Bauer in diesem Land weiß darüber, ohne darüber zu wissen. Wisst ihr, er weiß nicht intellektuell oder bewusst darüber, aber er weiß nur, so muss das getan werden. denn das gesamte System des Yoga wurde in ein kulturelles Format gebracht und den Menschen gegeben, weil die Menschen die Undurchführbarkeit sahen, jeden Aspekt jedem Menschen auf dem Planeten beizubringen. Also mach es einfach zu Kultur und überlasse es ihnen. Ich möchte sehen, dass wir die nächsten paar Generationen später, so wie Mütter Menschen beibringen würden, Kindern ihre Zähne zu putzen, Yoga wird einfach in ihrem Leben geschehen. Das war früher so. Früher, Agastya Muni tat dies auf der ganzen südlichen Halbinsel, dass in jedem Haus jeder ein Verständnis dafür hat, wie man diesem Wesen ermöglicht, sein volles Potenzial zu erreichen. Also wurden diese Dinge bewusst gemacht. Eine einfache Sache wie diese. Viele von euch, die jetzt schon Asanas machen, seit mindestens sechs Monaten, ihr könntet das erfahren. Du nimmst zwei Hemden, okay? Ein Hemd macht ihr so, beides gewaschene, saubere. Macht das so und lasst es für drei Tage. Ein anderes ordentlich zusammengefaltet und bewahrt es dort auf. Nach drei Tagen tragt eines, schließt eure Augen und fühlt es. Tragt das andere, schließt eure Augen und fühlt es. Seht einfach, wie es sich anfühlt. Sie sind sehr verschieden. Also jeder Aspekt wurde ins Leben gebracht. Also was ihr als diese Kultur seht, weil dies ein Land ohne Gott ist, das ist ein Land ohne Religion. Das ist nur eine bestimmte Wissenschaft, übertragen als Kultur, weil durch verschiedene Verzerrungen diese Wissenschaft wurde alles verzerrt. Das zurückzubringen für die ganze Gesellschaft ist nicht leicht. Wir wollen es wenigstens zu einigen Leuten zurückbringen, in der Hoffnung, dass sie in der Lage sein werden, das dem Rest der breiteren Gesellschaft irgendwann in Zukunft übermitteln zu können. Wenn wir tausend Menschen produzieren, die wirklich wahrnehmen, verstehen und auf diese Weise leben, ich bin sicher, diese tausend Menschen können es eine Million Menschen übermitteln. Diese Million Menschen können es zu viel mehr Menschen bringen, und sie können viel, viel mehr Menschen schaffen, die in der Lage sind, dies zu empfangen, und Dinge können geschehen.